Das war nämlich das erste Berufsverbot, soweit registriert an der PAH, Wolfgang Rohl, der hat auch für die KHG kandidiert. Er hat im Frühjahr 1974 Berufsverbot gekommen und damals war es sehr heftig, der Widerstand dagegen. Das war eigentlich das, es waren tau über 1000 Unterschriften hier an der BH gesammelt, alle Studenten, das waren vielleicht zwei Drittel aller Studenten nach meiner Schätzung. Haben das unterschrieben, zur Rücknahme des Berufsverbots. Es gab damals, eine, außerdem wurde er zur, zum Oberschulamt zur Anhörung geladen auch. Da sind von der PH an 50 Studenten hingefahren mit. 50 waren schon in Karlsruhe, die dort studiert haben und die, die 100 haben dann vor dem Oberschulamt eine Kundgebung durchgeführt und wollten die Unterschriften plus die ASNA-Protesterklärung und so weiter übergeben. Es wurde abgelehnt, alles 1974, im Frühjahr, man durfte nur vor dem Tor sich bewegen, man hat dann eine Demonstration nach Karlsruhe gemacht und damals war es sehr stark, der Widerstand an den Studenten und dann hat man sich einiges einfallen lassen. Dann hat man ähm, ab 1974 die Linie unterschreiben lassen, dass sie hinter der freiheitlich demokratischen Grundordnung stehen. Auf! Auf! Auf! auf, Nicht okay. hinter! So, auf! Entschuldigung. Ich auf, auf. Äh, Gut. Ähm, sonst wurde man, das war ja mein Punkt, nicht zugelassen. Ja. Ähm, es war dann so, dass das Kultusministerium hatte Erlasse herausgegeben. Lehrer, die sich solidarisiert haben, das war der berühmte anti die sich solidarisieren mit Opfern der Berufsverbote, werden vorgeladen. Das heißt, man hat praktisch ein eigenes Berufsverbot damit. Riskiert. Und es war dann heftig an Maßnahmen, die natürlich dazu geführt haben, dass die Angst größer wurde. Und es war dann bei meiner Erklärung ein Jahr später, 75 im Sommer, der hat da Harald Stiere unterschrieben, mit Herrn Pauli, ich habe es dabei, und noch sechs andere. Mehr haben nicht unterzeichnet, diese öffentliche Protesterklärung an die Presse und also an sogar das Schulamt, dass das Erpressung darstellt, weil einfach die Leute damit gewusst haben, wenn ich das unterzeichne, dann bin ich sozusagen auch dabei. Da hat man dann gemerkt, dass es, da war das irgendwo an Grenzen gestoßen. Man konnte durch diese sehr starke Bewegung aber das nicht erreichen, dass es wieder gestimmt wurde. Es war eine staatliche Maßnahme.